Eigentlich müsste man Reporter ohne Grenzen wünschen, dass es eines Tages seine Arbeit einstellen kann, weil das Ziel von grenzenloser Pressefreiheit überall erreicht ist. Aber davon sind wir noch meilenweit entfernt. Daher weiterhin viel Tatkraft und Freude bei eurer Arbeit. Sie ist wichtiger und notwendiger denn je. Die herzlichsten Glückwünsche zum 25-jährigen Jubiläum. Ihr könnt echt stolz auf eure Arbeit sein und alles Gute für die nächsten 25 Jahre.